Müsste so gehen, okay, okay, keine Ahnung. Um, ja, in der letzten Folge haben wir, okay, in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests gemacht, und zwar haben wir, weil ich mit aber Baba irgendwie eine Quest gemacht mit Achter mit Muten Roshi und wenn den ich jetzt vergessen habe, genau, aber es so lange gedauert. Wir haben alles in einem Part geschafft, und jetzt kann wir weiter in der Story machen. Wer weiß, was jetzt als nächstes passiert, gucken wir mal nehmen wir sehr stark an das werden ja noch nicht selbst spiele begegnen mal schauen aber wir treffen jetzt zum ersten mal schiene oh, die fernbewegung ist zu leise gott Output Sagen wir, ich habe Scheiß. Fleisch, und fettes Mehr, ich habe das noch nicht. Ich habe da doch bestimmt schon. Kaninchenfleisch habe ich auf jeden Fall schon. Pff, ich mache mich am besten und so was. Okay, das sollte reichen. Sehr geil, direkt, ohne irgendwie einen einzigen Schritt zu machen, direkt alles erledigt. Boah. Hey, was ist das denn? き。弁当の材料こんなとこで hat sie nicht voll aufgeregt als 挑戦し irgendwie mit dingen der frisur so ankam? <lacht> Hm, ich meine diese Familie an. irgendwie nicht 初めて会った日に2 結婚を約束したから展開一武道会で再会 So 僕え ich werde doch wieder zurückmann. Jemand oh, hat angerufen, okay. Was das? Was das? ist das? Was ist Was ist das? Was das? ist das? ist das? Was ist das? ist das? Was ist das? das? Was das? das? ist na kann ich doch machen. so da, so memory was gar nicht ich stattfinden müsste wahrscheinlich auf der karte angezeigt ich will mal Songo an das war ein super schön ist jetzt für song verfügbar ja das weiß ich stimmt äh... man noch gar nicht so auswählen können, glaube ich. Nein, nicht da. Da. Ähm... Ja, einfach alle da, da. Da, ein gegner ein immer gegner höherer stufe Keine Ahnung. alles klar Gut, dann wo ist der Ausgang? Da oder da? Da ne? Wird mir wahrscheinlich auf der Karte angezeigt, wo ich das alles finde. Ne? Hoffe ich jedenfalls. Hat er gesagt in unserer Gegend, ne? Halt. Oh nee. hm. Hier, ja, so viel dazu. Äh, gut, dann machen wir es die beiden Quests. es ähm, hat hier auf der... Nehmen wir mal da ein. Boom. Alles klar. War ja klar, dass irgendwas kommt hier. Oh gut. Also, War so klar, wird es noch nicht direkt hier die... Äh, zelt spiele beginnen oder so da kommen jetzt wahrscheinlich noch drei vier parts mit nebenquests ne so da da war die stadt ne ich bin nicht voll ab was soll hat was nicht stark der schafft das schafft schon er ist viel stärker als damals kann man die gegner aber ausweichen wenn man will also gezielt voll dämlich schwinden wenn man irgendwie ja, weiß nicht die gegend fliegen man kann den gegner nicht man irgendwie aus dem weg gehen so äh. da ist gar nicht in der stadt aber da irgendwo wo ist denn da, da. Boah, das ist ein gelbes ding oh, ich dachte wäre jetzt von so einem dings hier von so einem lagerfeuer irgendwie im feuer Mit dampf Zeit nach Blauen weil aber vermischt sich hier mit dem Ding. Hi Leute, ja oh. schon wieder. Der kleine Rotzbein, den wir vor Jahren getroffen haben, könnte die Lösung sein. Für sein Alter besaß er schon viel Kraft. Wenn ich mich recht erinnere, hat ihn diese Frau Song genannt. Stimmt, die kam ja auch in den filler vor, oder? Ich weiß gar nicht, ob in den -Vor war, aber keine Ahnung, so muss irgendwie so ein Rätsel lösen, <lacht> so so ein, so ein Knobelrätsel und ja, die beiden haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob Meister Shen oder war, aber ich weiß auf jeden Fall Taubai war dabei. Und ja, die haben sich schon mal getroffen in der serie Ich kenne ja diese Typen. Sehr ärgerlich. Wie soll die schon so viele Schüler und die kann ich schule nicht. Das ist nur eine Frage Zeit, bis sie keine Schule schließen muss. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir werden Schül wohl zwangsrekrutieren müssen. Hey, was macht ihr bei da Habt ihr etwa schon wieder irgendwelchen Unsinn, Umfug im Sinn? Na, wer bist du? Ich bin zum Sangoku's Sohn. Wir kennen uns, ihr wisst doch genau, wo ihr, was ihr angestellt habt. womöglich Oh möglich, du siehst ihm überhaupt nicht ähnlich. Ja, stimmt, es ist viel passiert, aber ich bin es. Ja, wie auch immer, ihr beide habt doch etwas Böses im Sinn, oder? Genau wie das letzte Mal, oder? das war ein geschäftig nur ein dummes kind würde das nicht erkennen was warte warte es ist nicht nötig dass wir kämpfen ach es ist doch alles schon so lange her ich habe seitdem viel nachgedacht und ich bin zu den entschluss gekommen die schule zu reformieren wirklich aber wie du siehst hat die schule keinen Nachfolger mehr ich habe nicht wirklich er hat mich wirklich geändert aber niemand will sich mir anschließen das ist ja auf einmal nicht gefahren die klappe wenn wir die wiederbeleben schule brauchen wir die kraft und der Junge könnte das genau das richtige sein stimmt die konnten ja telepathisch miteinander reden Oho, verstehe also alle so in der karl waren konnten telepathisch miteinander reden klar so sieht's es aus wärst du bereit den namen der kranisch schule fortzuführen ich erlasse dir auch die gebühren und ich lege noch einen kostenlosen attentat oben drauf es dir zumindest an was ich zu sagen habe ja entsuche für die kranich schule so, aber ich kann nichts versprechen meine geliebte karlschule steht kurz vor dem ende selbst mein schüler tensioner und schaue so um die ich mich sehr gekümmert habe, sind vor und werden wohl nicht zurückkommen und was noch schlimmer ist die schildkunden schule bekommt all die viel, viel schüler wie ja. dich oh, also ich bin eigentlich keiner vermuten rostisch schüler Deshalb habe ich auch beschlossen, neu anzufangen. Dieses Mal will ich alles besser machen. Ja, genau, das will ich auch. Ach, wirklich Er sieht so misstrauisch aus. Mist, dann bleibt uns keine andere Wahl. Natürlich, wer weiß, wie es war, dass es mir ernst ist. Ich habe keine Mühen gescheut, um das zu beschaffen, was deinen Mut und seine Schüler über alles lieben. Was, was soll das sein? Das hier. Ein Fotoband mit Frauenbildern? Ja, das ist die neueste Ausgabe. Ich habe sie heute erst gekauft. Was sagst du? Du bekommst den Band und noch viele weitere, wenn du dich der schule anschließt. Naja, ich finde ein botanisches Lexikon irgendwie interessanter. War? Bist du verrückt? Schau dir doch mal diese Kurven an. Die Schüler der schule stehen doch auf das gleiche Zeug wie roshi oder? Nicht alle seine Schüler sind wie er. Mein papa interessiert sich zum Beispiel gar nicht für so Zeug außerdem habe ich eben schon versucht euch zu sagen dass ich eigentlich kein schüler der schildkröten Gott, du bist ja also er kann ich also nicht anschließen was schau dabei macht ich macht die maschine bald wir müssen noch gewalt anwenden das hättest du ja von anfang an machen müssen das hätten wir von anfang an ich, ich folgte einfach ich kann nicht sprechen so der vortau bei weiß super maschine cool ihr seid echt hoffnungslos wir sehen cool aus 48 nur ein Ball. Mein Vater ist jetzt gar nicht was. Mein Vater ist hart schwul. Danke. Mein gott, wie weit der mund der oh. Mund her, komm her. Der verfehlt mich doch, pass auf! jawohl halt. äh, äh, Nein, Gott, nein, geht nicht. Auf, auf den losgehen jetzt. Und was? Okay, habe ich von hinten angeschossen. Habe ich den weggetreten. Was? Gut. Für das Vorstellung nein, nicht schon wieder. Ich will nicht wieder in die Luft fliegen. Was bist du? Was hast du mit unseren Maschinen gemacht? Konnte ich konnte dich nicht von deiner geliebten Schildkrötenschule schule abbringen. Hey, wofür muss ich denn noch sagen? Ich gehöre nicht zur Schildkrötenschule. schule Was zur welchen Schule gehst du dann? Oh, äh, also, eigentlich haben mir Piccolo, Krillin und mein Papa das Kämpfen beigebracht. Ich gehe also wohl keiner Schule wirklich an. <lacht> Das ist doch lächerlich. Der junge hat recht. Was mut noch? So geworden ist die Zukunft der Kampfkunst. Er ist nicht beschränkt durch die Dogmen einer Schule. Er hat mehrere Meister, aber keiner von ihnen ist davon besessen, seine Lehren unverwässert weiterzugeben. Sein Meister haben ihn unterrichtet, damit er Erfolg hat. So ist das zwischen. Verdammt, wo damit war das wohl erlegt. Zum Glück ist Mut und Roshi aufgetaucht. keine Ahnung wieso, warum, aber ich habe natürlich das Magazin bekommen, das der jetzt gerade gezeigt hat. Hallo. Äh, was warst du eigentlich hier Muten, <lacht> Wir hatten gerade voll gezittert für einen Moment. Och, ich muss mich um eine kleine persönliche Angelegenheit kümmern. Boah, ich weiß es nicht. Ich habe meine Zeit und mein Geld auf dieses dämliche Buch verschwendet. Ja wegen dieser Sache, ähm, dass äh, das Buch, das von vorhin gezeigt hat, du, du brauchst es ja nicht mehr. Kann ich es vielleicht haben? Was? Na, ich wollte jetzt mir auch kaufen, aber du hast mir die letzte Ausgabe weggeschnappt. Ich dachte, ich kann dich vielleicht überreden, sie mir zu überlassen. Ach ja, und du hast doch gesagt, dass Schüler der Kranichschule ganz viele dieser Bücher bekommen, oder? Christian, werde ich mich der Kranichschule anschließen? Nur meine Leiche. Ich will doch nicht so einen alten Verwesling wie dich als Schüler haben. das sage ja gerade richtig, du hast doch dieses Buch gekauft. man bin ich nicht wie ein Irrer jemanden hinterher, der das Buch gekauft hat? Na, jetzt wo ich schon mal hier bin, kannst du mir doch mal einen Blick reinwerfen lassen. Oh Auf keinen Fall. Du Egoist, Schalter. Besser egoistisch als pervers. <lacht> Einfach weggehen. Ich sollte Einfach weggehen. Einfach weggehen. Alles klar. <lacht> Gott, nächstes. So, wo muss ich jetzt denn? Äh, da oder ja gottes bungalow ich meine versteck es war nur neun tage fürchten zelt spielen aber jetzt fürchtet das zelt immer noch stärker ist lässt zum goku ist ruhig an und spannt sich das so gut ist Ach ja stimmt gott gibt es ja gar nicht mehr <lacht> Hallo, Pico Gott, das heißt Gottkolo. Ich meine, Tennisball. Wann denkst du, Mr. Piccolo? Perfektes Timing. Ich möchte meine Stärke auf die Probe stellen und am besten geht das einem Kampf gegen einen Super-Zeichen. Wie wäre es einmal? Lehrer, immer ein Lehrer. ich die beiden an. Kein Problem ist der piccolo Ich freue mich darauf, gegen nicht zu kämpfen. Okay, Warum muss man jetzt extra unterfliegen? Hätten wir uns da irgendwo treffen können? Mann, Mann, so, wat? rotes Obst ist selten. Also, ihr wisst auch, wenn du es siehst. Okay, ich sehe die ganze Zeit noch rotes. Also, kann es ja nicht so selten sein. Hallo, aber früher trainiert haben, alles klar. Ach ja. wer? Weißt du jetzt, wie man ausreicht. Dort. Oh, ich habe den Angriff gemacht. Da. Boah. Jetzt war mir auch... nicht. Er irgendwie die angegriffen, heißt klar. Du setzen kam ja einsetzen, setzen Massenko ein Piccolo. uns einfach nur so ein als er sieht, dass ich ein ja, mehr einsetzt. Wahrscheinlich muss die Höllenspirale einsetzen. kommen ich oh, schnell weit gehen in dieser Angriff wir ich was? Das kann er haben. Ja, uh, what? ja. So. da war eine Menge Erfahrung. Wir sind aufgestiegen, habe ich 50. Verdammt, jetzt kann ich diesen einmal versuchen. Wir so zu kämpfen, hat mich an der Zeit, als wir beide gemeinsam trainiert haben. Was da von geworden Meinst also dein Vater als ein Pfot, als dein Vater tot war? Ja, das weckt Erinnerung übrigens. Bin ich meinen ersten Trainingstag nicht von dieser Klippe gekommen? Aber ich weiß noch, wie ich Äpfel auf dem Boden gefunden habe. Die hast du mir geholt, oder wenn ich das wüsste, ich wünsche du hättest mir stattdessen Teigtasche gegeben. Die Verzogenes Girl, du kannst vom Glück reden, dass du überhaupt was bekommen hast. klar das beweist, dass du es doch warst. So, ich gebe zu, du bist gerissen. Naja, immerhin bin ich Schüler eines Mitglieds des Dämonen-Clans. Dann sag ich dir, äh, dann sag ich dir als dein Meister folgendes: Ich erkenne, dass du noch ungenutzte Kraft in der schlummert du aber nicht auf sie zugreifen kannst. Wenn du Sel besiegen und die Welt retten willst, darfst du dich nicht zurückhalten. Bestand ich werde mich anstrengen. Vorstellung und dann auch, dass ich gegen ihn kämpfe. Von welchen Umständen würde das passieren? alles klar gott noch mal in quest aus dem weg ich kann mal versuchen diese eine mission zu machen so also nicht mission aber diese trainingseinheit super piccolo er ja, ist ein extra eintrag ich soll halt eigentlich wissen ich hack die ganzen Dinger mal auf screen ab wenn ich dabei seid ich müsste halt eigentlich wissen der Dragon Lexikon ist auf jeden Fall interessant. Da kannst du richtig gut nach. Da kannst du auch einige Fakten über die Serie hier lesen. Wird immer auch so erwähnt. In der Fernsehserie war das so. Also das ist interessant. Da siehst du nicht nur irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Biografie von den Charakteren. siehst ist auch so ein paar Fun Facts eigentlich hier von einigen Charakteren. Wird jetzt zwar im Moment keine ein, aber sie sind da. Und ich versuche jetzt diese eine. Ich weiß nicht, was wir da kriegen. Super Kieps. irgendwie, was? But... Schnell vor der Kiefer So, das mal doch. Komm. Drei level 50 Song-Oan. Das kann doch noch gut gehen. Ja, Piccolo. ein song -Gohan, ein 2 Picklos. Wird schon schief gehen. Äh. Ja, ja, ja, ja, ja. Okay, ist gut. Ah. Alter, der hat gar nicht auf damit. Oh, ja. hier erstmal aufladen. Den super muss gehen, der Angriff kommt trotzdem durch, ne? Ja, das ist voll unfair. Warum geht das bei mir nicht? Wenn ich das mache und die Gegner ballern sich hoch, dann ist mein Angriff irgendwie weg und zählt nicht mehr. Finde ich voll unfair. oder das nicht ich mag nicht, nee, nicht. ja nicht weg ich, ich habe ein paar sensoren ich kann mir halt Leisten das zu machen Level 50 ey. ich nehme mal an, Level 100, 99. wahrscheinlich das Maximum ne? 100 oder 99 da sind wir schon hälfte Hälfte Level angekommen Halb so schon, schon halb so stark wie wir maximal sein können. Nehme ich an. Äh. Äh. Äh. Äh. Jetzt ganz schnell. Äh. Aber, oh, das kriegen wir in Einer muss schon erledigt. Machen wir noch die beiden Pippi los. auf Gott. da kommt noch durch ja hat eine Kollisionsabfrage. abfrage ich brauche ja auch keine erfahrung also ich kann nicht hier wirklich überleveln oder so das mal meine befürchtung ja doch mehr ein daneben aber ja oh. ah, daneben Bin ich noch ausgewählt nach dem ding gesehen Weiß gar nicht, wie sieht dann eigentlich aus hier so also als kampf stehen so zu beobachten sieht das irgendwie weil ich extra reich aus oder hat irgendwie kompliziert aus oder so, weil es ist nicht... Gott, ich bin echt tot. Äh, Sind So. Wie es kompliziert aus oder so? Während ich so spiele, würde ich schon sagen, das ist schon actionreich genug ne? Also nicht. Es ist nicht so unnötig kompliziert, diese Sachen wie Xenoverse oder rating Blast, Tenkaichi und so irgendwie fünf verschiedene Arten, das irgendwie ein Gegner normal anzugreifen, du kannst den Gegner mit einem Angriff irgendwie umdrehen, Beinchen stellen, irgendwie weckauen, irgendwie solche Extras brauche ich irgendwie gar nicht. Ich drücke nur Kreis die ganze Zeit. Also nur wenn ich normal angreife. Hier diese angeführt. Ich drücke nur Kreis. Ich drücke in keine Richtung. Ich drücke nicht irgendwo hin, so wie Naruto Storm oder so. Ich denke, das funktioniert. Ich drücke in eine andere Richtung. Ja, ist meine gleiche Combo. muss ja auch nicht komplett das ist ja ein Rollenspiel. Ne? Ein Action Rollenspiel, ne? Gott. Wir haben es geschafft. Dann haben wir die Angriffe super schnelle KI welle oder was weiß ich, wie das hieß. Aber Auch hinter uns gemacht. Direkt mal ausrüsten. kiebel okay, kann in dieser Geschichte nicht genutzt werden okay in dieser geschichte nicht benutzt werden alles klar dann habe ich das so gefühl ich weiß wann erstmal falsche knöpfe drücken ja erstmal für falsche dinge gehen so ein von normalität wir gehen jetzt einfach 43 im Wunderstufe eine stufe 43 bin 50 beim die quest sind Angeben Level wart, 47 gerade. Voll verkehrt. Ist das für ein Bier? Ich muss mehrere sammeln. Ne? Okay. Muss ich im Pfeil. So. So. Da. Da. Nein. Rüppbar. Ne. Ne. Okay. Alles klar dritter. Wo ist der? Da. Ich muss es. Und so ein Felsding. Nein! Nein! Dieses blöde Ding ist mir im Weg gekommen. So. Wo denn jetzt? So da. Okay. und westliche Hauptstadt. Kein Denken. Alles war wunderschön. ja voll schnell. Hm. Ich, ich habe so ein Gefühl, so mit 40 Parts, 50 Parts wird das Spiel irgendwie vorbei sein schon zwei Part 30 und ich habe so viele Parts kommen jetzt eigentlich weiß gar nicht so zehn Parts pro große Saga kommen ja eigentlich mal nur so eine Saga ich sage Saga weil ich schon seit nach ein paar Parts irgendwie fertig ne? Ach, Schade ich schon sagen so ein hat ja kein Führerschein ne? Hi, しました。うん、それはい。あのこの<笑> Sie hat wesentliche Reaktion. Schießt hier gar nichts gesagt. In Anime hatte irgendwie, weiß ich nicht, ist die voll Sie voll ausgrastet glaube ich. Ich glaub, das Leben mit Goku hat sie abstumpfen lassen. Die ist schon eine ganze Weile mit dabei. Wenn er dann ich habe das nicht. Ich habe Ich tritt Kopf ab oder so. Warte, hey, warte mal. Er ja, sieht voll aus wie Ende der Welt-Szenario irgendwie, wenn nur die beiden da stehen. Es ist also ein Zeitpunkt. Stimmt, er hat die überhaupt nicht getroffen, ne? Oder? ご飯 kun が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 Manni, selbst nicht kamanho. Außerdem hat der Koch auch geholfen, sonst wäre die Reparatur nicht möglich gewesen. Koch. Hallo. Sun-Koch. Ich erinnere mich So. Oh Gott. Oder noch Moktikiosung, Sollte am besten nicht hier auftauchen, irgendwann. Zitomi also, zu so wo Lass mich nicht mit diesem Killer Ich allein. Ich will Alles klar. Ich tue nur mal zur Sicherheit nach. Na raus hier. Ich auch direkt hier raus schmeißen können, direkt. Gut als alles Vorstellung für irgendwas, ne? Für irgendwas ich weiß nicht, für was, aber ja, warum nicht, ne? Wenn die ja machen können, ne? Warum nicht? Gucken wir mal, mal. So. Äh. Bisschen nur schon wieder. Da. Da ich da oben rechts auf den Rad. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Hey, man, lassen einen Punk draußen am Rumpflegen. Was? Das war... しあのあの<音楽> Ich habe die Kinder nicht gesehen. Ich habe そうだ。それが俺にえ俺は嵐が好き Doctor Zeros verstorbenen Sohn zu sein, ist naiv was <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wir meinen, ich dich, weil ich nicht kämpfe. Die Fresse das ist natürlich ein bisschen einfacher jetzt als die neuen hier gemacht habe, weil warum nicht? Oh, okay. Ah, so, so. Auch nicht. Weg das war einfach. Ne. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hat Hund in der so, Lecker Fabrik. So. <lacht> Und das ist ja die Moteste, die ich bin schon beobachtet. Der Regen einfach zu langsam. Jitsu Und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 ja, so そろそろ戻ろう。Das nicht schön。 Mitsurious out, scam it and that, Ja, genau. genau, du ja? Ja, da ja? Ja, 16. Stimmt, den hat man auch gar nicht. Ja okay, weil er ein Feind war, ne? Unsere Feinde haben wir in der Regel noch nicht sofort. Also wir machen irgendwas Besonderes ja das ist heißt, ein Tag ist jetzt vergangen ne? jetzt kommen noch acht Tage pass auf da wird sich noch zehn ne habe ich so ein Gefühl ich meine oh. どこ so, kokos am Flirten. Was? Das geht. So, ein Goku hatte mal Sex. Darüber müsst ihr mal nachdenken. Goofy hatte auch mal Sex. Der hat einen Sohn. Stellt euch das mal vor. der euch vor, wie es sich, wie es ausgesehen hat, wie es sich angehört hat. <lacht> so was macht mich irgendwie fertig. Ey. Oh ja, dann so Roko, geschimpft mit zell Was auch von ihnen wollte hat jemanden umbringt. Ah, Tschii, kommt denn der ins spiel ne? leute sterben ja wenn sie tot sind wir müssen ja irgendwie was dagegen machen das geht so in der welt von dragon Ball nicht nachher sterben ja dauernd leute das geht doch nicht <lacht> Ich habe mich nicht mehr in der Zeit, ich die Mutter nicht mehr so, der Nackelbacamito noch So, ja, ja, a, ich nokorta Nameksei din, o, a, du, du, zu, Dragonborn, nah? Baby! Ula! Kurika, Gokuwa! Gestanden. Hey, warte mal, ich weiß gar nicht, wie ich dahin kann. Was ist denn für ein kleiner Namekaner da ganz links? Meter <lacht> und Watt. Ja, vollkommen raus. Noch kleiner als hier der. Muli, genau. Auch wenn deine Salade Chair geht es darum, dass die Ich ひひ。はい。 ich bin nicht mehr so das? Dragon Ball auf Ich habe einen Dragon Ball auf 100 Jahre Aber ich dem auf Mits dann noch? Hai! Du da! Anotokinui, nicht? Du da? Du da? Du so できる Kirio にしてくれ。こいつ habe ich doch schon werden sogar da angezeigt. Warum bin ich jetzt hier drauf gegangen? Die oben, sind schon oben rechts angezeigt, ne? Hey, westlicher Waldbereich, machen wir das auch noch. So also gefühlt wird sich noch ein bisschen ziehen, so. Da musste ich die jetzt einfach nur abgeben, bei den Typen mir. Ich glaube, ich hätte die einfach nur abgeben müssen, ja. So 50 Minuten, mal gucken, was die von mir wollen. Okay, ja, um. hey. Was soll das denn jetzt? Hey. <lacht> so Gott, an den <lacht> übergeben. <lacht> Wenn der, denn der hat man noch nicht. Boah. Wenn du zum Kämpfen bereit bist. Alles klar, okay, das ist sehr eindeutig. So wie die Quest ist jetzt vorbei. Nein, okay. Okay, das heißt, danach geht es echt mit den Zelt-Spielen los. Interessant. Würde ich mich darauf freuen. Aber macht dann jetzt noch mal die Quest hier, ne? Ich hoffe, die dauert jetzt nicht zu lange, ne? Ja, like. okay, na. Ja. Hi. Hey, Meister, bitte. was ist, okay. was machst du? Hm? Ja, verstehe, du bist ein Super Ich habe dich nicht gleich erkannt. Ja, tut mir leid, ich hatte vergessen, dass ich als Super Saiyan ganz anders aussehe. Hehe. <lacht> das mag anders sein, aber immerhin bist du immer noch innen drin, bist du immer noch ein Goku. Also, was ist los? Steckst du in Schwierigkeiten? Nein, eigentlich nicht. Ich könnte aber deine Hilfe brauchen. Hm, was gibt denn? Ich möchte einen leckeren Pilztee brauchen aber ich habe wohl keinen frischen Pilz mehr. Der Lehrer roshi zog früher für mich immer los, um die zu sammeln. Roschi, wirklich hm. ist ewig her, dass er es das gemacht hat. Es gibt da eine Höhle, wo sie wachsen. Die Gegend um die Höhle rum hat sich kaum verändert. Also ist es bestimmt noch da. Ich frage das ungern, aber könntest du mir einige besorgen? Gerade für meinen, dass ich mich um andere Sachen kümmern muss, soll trotzdem von dem Turm unterkommen. Einem demorphalen Zwischenfall hat. Na klar, mache ich das. Vielen Dank, du kannst die Höhle hier finden. Der ist auf der parkiert. Danke, ich bin leicht zurück. Viel Glück. was natürlich wieder nicht hier in dem Gebiet, ne? Das ist Feldspielarena. arena ähm. weiß nicht, ob ich dahin will. <lacht> Warte mal. bedeutet doch, zell läuft jetzt da rum also läuft, der steht jetzt da irgendwo um. Komm mal. Ah oh, nee. Hm? Also Höhle. Neue Pflaumen. Ich mal durch. Das gibt jetzt nicht. Dieser Bär und dieser Tiger, lassen mich nicht durch. komme nicht näher, wir trauen Menschen nicht. Hey, immer mit der Ruhe. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich brauche was in der Höhle. Ist hier, um nicht über uns lustig zu machen, oder? Raus hier. dieser da ganz schön aufgeregt. Ich kann... So kann ich die Pilze auf keinen Fall finden. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich weiß nicht, was für ein Problem die haben, aber ich schätze, mit einem Menschen reden sie nicht, obwohl ich keiner kein bin. <lacht> Stimmt. Aber ich will sie ja nicht so zurücklassen. Meister kann ich auch nicht äh, herbringen. Der ist viel zu alt dafür. Äh, ich frage mal Olong. Mal sehen. Olong. Olong. Dann. Warum hast du mich hergebracht? Hier, ich will ich nicht sein. Ach, komm jetzt schon. -Long. Du hast schon nichts besseres vor, oder? Ich konnte deine Hilfe wirklich gut brauchen. Ich habe zwar nichts besseres zu tun, aber trotzdem gibt es keine Mädels. Du, du siehst nicht aus wie ein Mensch. Hast du auch an genommen? Was ich bin so geboren worden? Du wo bist so geboren, dann hast du noch mehr gelitten als wir. Also, was ist mit euch los? Er sieht zwar nicht so aus, aber wir waren beim Menschen. Wir wollen zum Tiermensch? Wir wollten zu Tiermenschen werden, also haben wir Animorphalien genommen. Jetzt gibt es kein zurück. Ja, und jetzt, wo eine nicht mehr in sind, sieht man keine Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen, brauchen machen wir uns vom Gespürt der ganzen Stadt. Bitte, du musst uns helfen, finden eine Möglichkeit, uns wieder menschlich zu machen. was sind dem und dann nimmt man da Goku. das ist eine harte Nuss, nehmen wir dann normal geworden sein, lasst mich in die Höhle. Ich suche nach Pilzen hier drin wachsen ja klar meine freundin burger weiß vielleicht was man machen kann ich frage sie du wirst uns helfen wow, ich werde tun was ich kann danke fürs zuhören moment mal das ist schon alles dafür hast du mich in den weiten weg hier geschleppt okay das uns so gehen äh, bist du taub okay gut So, macht der o long zurück zur westlichen hauptstadt man ich bin noch kein werkzeug das du einfach wegwerfen kannst wenn du es nicht mehr brauchst du hey, sagt sowas nicht äh, sagt nicht so was okay du musst doch gar nichts tun ist immer noch genauso wie immer erst siehst du andere in deine probleme und dann tust du so als wäre dann alles alles kein problem tue ich das darüber habe ich noch nie nachgemacht wieder äh, mach sei das halt. uns so wohl mal gehen genau das meine ich But old school trio mal ich kann deine energie nicht spüren steiger mal deine energie steige deine energie steige sie damit ich dich finde gut gemacht ja, warte mal, wenn ich schon mal hier bin ja, kostet immer so viel ne? nee. mhm. ja. das war mal. ich brauche so drogen oder irgendwie so hey was aus außer was wird ich denn hier ja was ist etwas was? mittel über ein mittel namens einige Morphalin. natürlich das ist von der firma magische medizin entwickeltes serum wenn man es dem verweilt man sich ein tiermenschen es war damals total angesagt und 10 war so war selbst der könig der welt hat es genommen und wurde zu einem tiermenschen ehrlich soweit ich das sagen kann nimmt das zeug niemand mehr warum fragst du ich habe ein paar Typen getroffen, die ein extra starke Version genommen haben und Tiere geblieben sind. Extra Schall an die mofalien nie davon gehört. Was ist mit ihr weißt du etwas? Ich wollte nur zum Songoku zu vernichten. Ich werde ihm nicht helfen. <lacht> Was? Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Songoku braucht äh, gar keine Hilfe, sondern die Tiermenschen. Hm. Stimmt, aber der hat auch schon den Capsule Corporation Aufkleber. Schön, sagen wir mal spazieren. Aber auf, aber Red Ribbon Zeichen, auf weiß du, die tun solche kleinen Details, tun sie ja dran denken. Aber dann irgendwie Red Ribbon Zeichen ja auf die 18. Jacke auf der Rückseite, das haben sie nicht gemacht. Das kriege ich, das geht bis heute noch nicht in meinen Kopf. Na schön, sagen wir mal spazieren. Vielleicht sagt er etwas, wenn du weg bist. Was? So, so besser, oh viel besser. Ich schulde etwas, also werde ich es dir sagen. <lacht> Gut, Sangoku ist weg, also immer raus damit. Glaub, mein man hat die Red Rim Army minderwertiges Animophalien verkauf um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Ach wirklich, glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo eingelagert? Das war vor mehr als zehn Jahren. Ich konnte mir vorstellen, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist. Hm, wenn ich doch nur Tests mit diesen minderwertigen Animophalien durchführen und eine Möglichkeit finden könnte, die Wirkung aufzuheben. So Sieht es also aus, Tut mir leid, aber diese Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen? Von oben, das wird nicht. Moment, warte, ich wette, Mr. Popo weiß etwas. Warum, was, wie, wie kommt denn der jetzt auf Mr. Popo? Hey. Was geht ins Kopf. Hey, Mister hast du eine Minute? Ich muss mit dir oh, was besprechen. Hier. Ja, was ist denn zum Danke. Danke. es gibt dieses mittel namens morphalien das Leute in Tiermenschen verwandelt. aber Typen haben eine echt schlechte Mischung erwischt und sind immer noch Tiere. Kannst du ihnen helfen? Wahrscheinlich, ich kenne ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten. Ihr muss mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubauen. Schon, ich finde die Zutaten und dir bei der Zubereitung. Genau das brauche ich. So wie, ich habe nicht alles, ey. Wenn du mal nicht genau weißt, was ich brauche, frag mich einfach. als klar, danke Mr. Po. Danke Mr. Po. Alles klar. Oh, da bist du ja. Okay, dann ruhig ich mal wohl mal. Weil wo man jetzt beim Versteck von gottes können Mr. Po und sie das geil Gegenmittel bauen. Wäre schon später. Das Gegenmittel ist fertig. Endlich, was eine Batterie, das messer Popus Gegenmittel Mittel erhalten das ist, unglaublich. Solche Medizin findet man nirgendwo sonst. Wenn Meine Firma, das Zeug in Massenproduktion herstellen würde, könnten wir allen helfen, die Nebenwirkung zu haben. Vielleicht verfolge ich das sogar mal. Plan: Ich bringe die Tiermenschen das Gegengift. Ja, Gott sei Dank, ich werde schon dahin teleportiert. Ne? ja, gut. Okay. Ja. dann können wir auch mal Feier machen, ne? Finde ich. Finch. Sangoku so, ist für den Tiermenschen zurückgekommen und hat ihnen das Gegengift gegeben. Die haben sich gefreut. Boah, ich fasse nicht, wir sind wieder Menschen. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir endlich zurück in den schatten ein normales Leben führen. Auf wieder sehen wiedersehen. höhle Ja, schön für oh. euch. Moment, sind das die Pilze, die du haben wolltest? Du hast gar nicht mal Pilz Alter. stimmt, glaube ich was? zumindest. Ich glaube, ich mache mich dann mal auf den Rückweg. Oh, äh, brauchst du noch was? Ähm, das Schwein, ich da so geboren, das so geboren wurde. Vielleicht sollte es auch was davon nehmen. Ja, er könnte sich vielleicht auch in einen Menschen verwandeln. Wer oder Nein, ich denke, es geht ihm auch so gut. Kann sich alleine in alles Mögliche verwandeln. Äh, okay. Ja, auf jeden Fall vielen Dank Gute werden wir nie vergessen was könnte wird sich über seine Pilze freuen der installiert die schon direkt okay alles für so blöde Tee ey. voll Nein. aufwendig es war nicht einfach aber ich habe deine Pilze sehr gut danke sehr Pff, also alles das alles das wir dafür kriegen, neben story set krieger. Okay, das wollte natürlich alles. Ich wollte schon sagen, vielleicht brauche ich für diese unterstehenden ja, eine Portion Dreck. Da kannst du vielleicht etwas von dem Pilz probieren, wenn wenn wir fertig sind. Wenn die Pilze so schwer zu bekommen sind, muss er gut sein oder hm? oh, der Tee ist eklig. Was war machst du ihn an? Ist gesund. Machst du die Sorgen um deine Gesundheit? Du bist doch mehrere hundert Jahre alt. Okay. Also gut, also ich spreche ich mit denen, wenn du zum Kämpfen bereit bist. So, ich hoffe jetzt mal, dass sobald ich das mache die Cell spiele losgehen ne? hoffe ich jedenfalls und ja ich werde mal die Cell arena hier noch mal durchgucken ob ich hier so ein paar dinger finde noch medaillen aber ich habe so das gefühl sobald wir die saga ja fertig machen gibt es die selbst nicht mehr sollte sie jedenfalls sollte es auf jeden fall nicht mehr geben danach und ja im sage ich danke für zuschauen ich hoffe hat fallen in der nächsten folge geht es dann weiter Dankeschön und tschüss. Den ich ums Angokur. Tschüss.